Aufwachen! Schlafmütze. <lacht> Der Mario-Sound. Willkommen zu einer weiteren Random Game. Wir spielen heute Dadish, ein Spiel, was ich im eShop gefunden habe und mir dachte, das sieht ganz schön aus, Es ist ein Plattformer, ich habe Bock auf Plattformer-Spiele. Und jetzt spielen wir das. Ich packe hier und da mal ein bisschen Info noch zum Spiel. Ich guck mal nach, ob es das Spiel auf Steam gibt. Ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es das auf dem eShop. Da spielen wir es auch. Und starten wir direkt rein. <lacht> Wieder der mario sound was sind die überhaupt die Geschichte hier? Wir spielen den Dad. Daddisch. Unsere Kinder sind unbeaufsichtigt. Der erste Fehler. Ein Ballon. Da sind natürlich neugierig. Ballon! Am Ballon kostenlos tag Oh. <lacht> Do it! Ich komme nicht hinweg, dass da für diese Mario ist. Abaro Woods. Wir müssen unsere Kinder natürlich wieder retten. Und deshalb sind wir hier. Ah, flippen wir uns selber aus. Man kann mit dem Stick bewegen, aber ich spiele so 2D. Äh, Jump Runs lieber mit Steuerkreuz. Und warum ist es eigentlich der Mario Jump Sound? Muss es der sein? Okay, wir können auf jeden Fall springen. Einen Double Jump machen? Genau. Können wir noch irgendwas machen? Vielleicht später, aber jetzt noch nicht. Und das ist ein Kind von uns. Wie viele haben wir eigentlich? Hi Dad! Hast mich gefunden. Du bist auch nicht wirklich weit weggegangen. Von all deinen Kindern bin ich definitiv der lahmste. Gut, zu wissen. Wenn dem Satz geht auch noch umhören. Blup. Ja, jetzt wird uns der Double Jump gezeigt. Auch easy. Ah, oh, wow, Dad. Ich wusste gar nicht, dass du Double Jumpen kannst. Nun, ich hätte ja nicht Double Jumpen müssen, wenn du einfach zu Hause geblieben wärst, so wie du es solltest. Double Jumping ist so cool. Geh, <lacht> du okay, bist ein Spiel. Das ist ganz lustig. <lacht> ich ein Okay, das ist also ein Puzzlespiel. Puzzleplattformer. Habe ich nichts gegen. Das ist ganz cool. Sterne. Oh, sag mir nicht, ich muss in jedem Level Sterne sammeln. Aber in den ersten beiden gab es doch jetzt keine, oder? Ich habe keine gesehen. Hey! W was? <lacht> Geh weg! Entschuldigung? Das ist eine No-Dead-Zone! <lacht> Verlier dich! Das war's! <lacht> You're grounded, Mister! Sorry! Ach komm, ich verzeihe dir. bist trotzdem grounded. Und hier können wir nach links? Nee, da kann nicht nee, kann nach links. Aber sieht so aus, könnte man... Und hier haben wir Blöcke, die wir schieben können. Wahrscheinlich muss er runter, oder? Und dann mach ich den anderen. Ah, und dann krieg ich den Block. Okay, das ist noch simpel. I like it. Nein, nein, nein, den Stern. Was machst du hier überhaupt? Ich hab die Zeit meines Lebens. Okay, also das ist cool, I guess. Aber es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Okay, schon cool, ist schon okay. Die Zeit meines Lebens zu haben ist echt anstrengend. Ja. Ich schätze schon. Kann ich theoretisch... Post. Home. Kann ich theoretisch zurück in das Level-Menü? Gibt es ein Level-Menü? <lacht> Warum muss ich gerade an Mario Maker denken? Ja, es gibt ein Level-Menü-Screen. Okay. Warum kann ich nicht einfach das die ganze Zeit sehen? Das wäre viel schöner. Oh, das war das Level. Ja, das ist das nächste Level, aber hier Level 4. Dann haben Stern verpasst. Ich weiß nicht, ob ich hier raus einen Zweiteiler mache oder alles in einem mache. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das entscheide ich mich spontan, wenn ich das hier durchgespielt habe, I guess. Ähm, aber ihr werdet es auf jeden Fall schon mal wissen. Bisher habe ich geplant, das alles in einem Video fertig zu machen. Aber wer weiß, wie lange ich für das Spiel brauche. Und die Dialoge sind gleich, oder? Ja, die Dialoge sind gleich. Okay, kein Problem. Na gut, dann habe ich das nachgeholt und ab mit dem nächsten Level. Oh Gott. Das erinnert mich ein bisschen an ein anderes random Steam-Game, was ich mal gespielt habe. Das war ein bisschen trashig, das hieß Punkt Cat. Vielleicht können sich noch heute daran erinnern, da gab es auch genau solche Plattformen mit genau solchen Kreissägen. Also nicht vom Sprite her genauso, aber vom Konzept her exakt genauso. Darum musste ich gerade denken. Und nein! Nein? Ist ja kein Stern? Okay, scheinbar ist ja kein Stern. Hi, Dad! Äh, wirst du mir jetzt sagen, dass ich nach Hause muss? Ja, ich habe mir Sorgen gemacht. Oh, ich mir auch. Was meinst du? Äh... Ich bin konstant und extra in sehr vielen Schwierigkeiten. Ich tue so, als würde ich das einfach nur für die Frills machen. Also für das Gefühl. Aber ganz ehrlich, ich brauche einfach nur Aufmerksamkeit. Nett. Ja, ganz nett. Mein Sohn braucht Aufmerksamkeit. Nett. Die gebe ich ihm nicht. Ich bin nicht so nett. Ich bin so netter Vater. Ich will kurz nachschauen. Gibt es ja in dem Level keinen Stern? Hier? Hm? Okay, keine Ahnung. Scheinbar nicht. Ich, ich, ich kann es euch nicht sagen. Whatever. Du, du, du, du, du. Wo geht's lang? Rechts. Uh, lass mich jetzt mal links schauen. Weil links ist ja, dachte mir schon, links ist es schwerer hinzukommen. Es ist ein Stern. Noch habe ich mich nicht von irgendwas treffen lassen. Das soll auch so bleiben, wenn es geht. Und das ist so ein Spiel, das könnte man eigentlich auch mit dem Handy rausbringen, weil du hast einen einzigen Button als Control. Steuerung ist einfach nur ein Button. Jeder Button auf meinem Controller springt. Außer das ändert sich später noch. Ich weiß nicht. Hi Dad, ist dieser Ort nicht super? Ich weiß nicht, das ist voll mit äh, spitzen, gefährlichen Dingen. Ich weiß, so cool, oder? Naja. Ist nicht so cool, wenn man da reinfällt. Als äh. Als so ein, als so ein, äh. Daddish. Wie heißen die richtige, die richtige Obstart? Ah, du nein! Ich hab's gerade vergessen, wie es heißt, aber ich hab's bestimmt in den Video geschrieben oder so. Ich hab's nur jetzt im Moment vergessen, okay? <lacht> ah verdammt! Ich mache gerade große Aufnahmesessions, ja, weil ich meine Freizeit hab. Dann kaufen wir schon so durcheinander von allem. <lacht> der Sound hat sich an, als hätte er ihn irgendwie bei ich, zu Hause aufgenommen. Er hat so einen Ast genommen, kaputt gemacht, das ist der Sound. Call it the day. Viel lustig. Soll nicht böse sein. Ich lustig. Diese Höhle ist mein neues Zuhause. Ich lebe jetzt hier. Nein, tust du nicht. Ja, tue ich. Nein, tust du nicht. Okay, dann nicht. Ding. <lacht> ah, super. So also, bisschen habe ich echt Spaß. Ich mag ja so so ein Genre wie das hier ist. Die Grafik ist ganz nett. Ja. Es gibt noch mehrere teile von dem spiel also es gibt noch ah! ja es gibt noch mehrere teile vom spiel und äh, ja wenn euch das hier gefällt bisschen, besser gesagt wenn es mir gefällt dann äh, eventuell spiele ich dann auch noch die anderen teile die gibt es auch im e-shop habe ich gesehen ich glaube das spiel habe ich mir irgendwann geholt weil es mal im rabatt war ja das, das spiel auf jeden fall immer im rabatt daran kann ich mich erinnern weil der Nintendo eShop pusht halt sehr hart Spiele, die halt äh, im Rabatt sind, ne? Von daher habe ich auch die äh, meisten meiner Random-Games im E-Shop und... Wer ja, bist du? Bist nicht mein Kind? Oh, ähm... bist nicht mein Kind. Ah! Oh mein gosh. Hä? Ich nehme ihn einfach mit! <lacht> Hä? Was? Warum? Oh, der Boden fällt ineinander. Du, du, du. Du, du, du, du. Du, Was bist du da eigentlich? Ein Hamburger. Aber ein spitzer Hamburger. Der schmeckt wohl nicht so gut. Von dem sollten wir äh, ausweichen. Boah, knapp. Ha. Boing. Du, du, du, du. Okay. Die Level haben so ein bisschen Mario- Feeling. Oh. Aua. Okay, wir es erneut. Ich muss hier einfach noch ein bisschen Geduld haben. Einfach ein bisschen mehr abwarten. Genau, und dann funktioniert das schon. Genau, und dann ist hier irgendwo... ein Kind? Ne, ist ne... Halbzeitflagge? Da hat jetzt der Sound noch gefehlt, aber okay. Aber jetzt werden wir die Level etwas länger, wie es scheint. Auch nicht schlecht. Mal runter hier, genau. Da kann ich ja nämlich safe stehen, falls ich es brauche. Oh, brauche ich gar nicht mal. Uh, das ist böse. Aufgepasst. Uh. Klacks. Okay, das ist wir teilen. Okay, wunderbar. Doch, hier ist mein Kind. Ich habe aber echt viele Kinder. Warum müssen Kinder eigentlich irgendwo in so schwierigen und gefährlichen Orten euch verstecken? Versteckt euch nicht einfach in so, eine, in so einem Einkaufszentrum oder so? Warte, das hier ist kein Einkaufszentrum. zentrum oh, das erklärt, warum ich nicht zurückgehen kann mit diesen äh, Shorts, die ich mir geholt habe. Shorts? Du hast noch nicht mal Beine! Ja, das ist genau der Grund, warum ich sie wieder zurückgeben wollte. Von wo hast du überhaupt die Shorts? Naja. Manche Fragen sind besser unbeantwortet. Hui. Oh, hallo, was ist dein Name Ich bin Burgula, dritter Henchman für Lord Durnak. Ah, was ist ein schöner Name. Hi, Bur Burgurgula, Ich bin derisch. Ich gucke tatsächlich gerade äh, danach, dass ich meine Kinder wieder einsammle. Du hast dich zufällig irgendwie von denen gesehen, so kleine Radishes, irgendwo in der Nähe. Du wirst niemals laut Durnag erreichen. Mach dich bereit zu sterben. Also äh, ist das ein, ein Nein? <lacht> uh, uh. Oh! Muss er da runter? Ja. okay, ja, das, das ist ein einfacher Kampf. Ich mag aber seinen Drip. Den richtigen Drip. Seht ihr das? Fühle ich. Das war's. Drei Hits. Hehe. Boing. Oh, wer ist denn dieser Duna, wie der meinte? Oh, wow. Du hast diesen komischen Hamburger-Typen besiegt. Schau mal. Ich. <lacht> ich fühle mich nicht wirklich gut dabei. Er war eigentlich ein ganz netter Typ. Er hat versucht, dich zu töten. Ich meine. Ja, ich schätze, er wollte mich töten, aber. Guck, ich bin einfach froh, dass es dir gut geht. Oh Mann, mir auch. Danke, Dad. 2. Strando Beach. Und den, diesen dieses random Animal einfach mal mitgenommen. Ich weiß nicht, wie das hieß. Ist das Frettchen oder so? Ich, ich hab keine Ahnung, wie die Dinger hießen. Ich habe sie wieder vergessen, aber. Ich versuche hier jetzt mal so ein random Tier einfach mitnehmen. Du bist nicht mein Kind. Na egal, komm mit. Aber ich will mir ein bisschen noch die Overworld anschauen. Ah, der ist sogar auf der Overworld, okay. Ja, ab und zu versuche ich mal die Overworld zu zeigen. Ich denke, wir haben bisher alles. Was noch rausfinden wir nicht. Und ja. Pommes! Ah! Pommes und Venus sollte man nicht zusammen essen. Das lernen wir daraus. Okay. Da stampft aber ziemlich laut rum, ne? Ja? Wee. Aha So, diese flashy Effekte Nein, ach komm Okay, versuchen wir es erneut Ach, ach komm Bitte, bitte Oh mein Gott, jetzt pass auf, die Pommes killt mich jetzt wieder Ah, okay Oh, das ist böse Boah, Welt 2 fängt dabei direkt schwer an, ne? Aber wir haben es geschafft ich habe so einen schönen Tag draußen am Strand. Das ist der gefährlichste Strand, den ich je gesehen habe. Das ist der, das ist der aufregendste Strand. Meinst du wohl? Ja, beides auf jeden Fall. Beides auf jeden Fall. Ja. Okay, da komme ich nicht so einfach hoch. Da musst du mir wahrscheinlich helfen. Oh, oh. oh knapp. Okay, da geht es nicht lang. Geht es nicht weiter. Das tötet mich nur. Das tötet mich nur. Das ist nicht gut. Bom, bom, bom. Wie die so rumknallen. Bom, bom, bom. Oh, knapp. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Boxen auf beiden Seiten runterkriegen. Schnell. Okay. Oh, ah, ach komm, das habe ich nicht gesehen. Sollte jetzt nicht auf den gleichen Trick nochmal reinfallen. Kling, kling. Wie so Glas. <lacht> schon lustig. Ja, das ist auch eine Box. Super. Okay. Du, du, du, da oben ist schon das Kind. Das können wir dann gleich erreichen. Okay. Zum Glück respawnt das nicht. Das komische Glas. Und wir haben's. Hey. Die Aussicht ist super. Ja, ist schön, aber wir haben genauso eine Aussicht bei uns zu Hause. <lacht> In der Videogame-Branche nennen wir das Acid Reuse. Das ist eine clevere Art und Weise, äh, Speicher, äh, ja, Speicher zu spe zu sparen, äh, ja, Speicherplatz, zu, äh, we we weniger Speicherplatz zu verschwenden. Und, äh, Development Time ein bisschen runter zu cutten. Was ist eine Videospielindustrie? Keine Ahnung. <lacht> ah ja. Okay. Hätten die es nicht gesagt, wäre es mir nicht mal aufgefallen, ne? Oh. Das dachten sich gerade den Entwickler dabei, als ich es gesagt habe. Und das dachte ich mir dabei, gerade, als ich, keine Ahnung, irgendwas. Als ihr nicht geliked habt, das dachte ich mir gerade dabei. Könnt ihr nicht liken. Okay, ihr könnt ja am Ende des Videos nochmal liken. Okay. Ich glaube, erstmal noch rechts, oder? Ich habe noch lange keinen Stern mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es den in jedem Level gibt oder nicht. Was macht der? Ah. Okay, der bringt mich zum Stern und wahrscheinlich macht der andere, dass ich zu meinem Sohnigmann komme. Oh, das kennt mich, oder? Ich probier's nicht aus! Ich ignoriere das. Auf jeden Fall. Ich kann hier keine Fehler erlauben. Es geht um das Leben meines Kindes. Das ist wie ein Kürbis. Oh mein Gott, Gott sei Dank bist du hier! Hey, schön dich zu sehen, Buddy! Ich habe einen Sonnenbrand! Oh. Warum hast du so lange gebraucht? Spann dich, wir cremen dich ein bisschen ein, okay? kann kannst gleich wieder in die Erde gesteckt werden. Ha, Pizza? Oh Gott, fliegende Pizza auch noch. Mein Albtraum. Wer kommt auf diese Enemy-Designs? Das geben wir hier Pizza. Stachelige Pizza und dann fliegende und dann hüpfende Pizza. Also. Was sollen die genommen haben? Das hätte hab ich auch gerne. Äh, ich meine natürlich was. Du, du, du, du. Hast du diesen kleinen Pizzatypen gesehen? Nee, was? Welche? Äh, ja, ja, ja habe ich. Die sind toll, oder? Äh, die haben versucht mich zu töten. Ja, mein ich meine ich noch. Toll. Okay. Ich hab das Gefühl, meine Kinder sind zur Hälfte so, dass sie mich mögen, ganz ehrlich so, dass sie mich gerne tot sehen wollen. Hab ich so ein bisschen das Gefühl. wir nicht, wie ich drauf komme. Ah, kann auch nicht sein, dass ich so einen einfachen Bubssprung verkacke. Ja. Aber man, man bewegt sich auch so schnell. Die Plattformen sind ziemlich klein, aber ist jetzt nicht schlimm. Muss ich nur mit klarkommen erstmal. Und hier laufe ich lieber drunter, ganz ehrlich. Oder oh, das ist böse. Schwindepizza! Okay. Hier ist ein Checkpoint, den nehme ich gerne. Hup. Oh! Weil genau sowas passieren würde. Ich wusste nicht, dass das Ding noch auf das braune da drauf geht, weil das fällt ja eigentlich unter. Achso. Ah, okay, jetzt sehe ich, dass es das an so einem Ding verbunden ist. Ja, machen wir ein bisschen was vom Level neu Ist so in Ordnung Ich versuche jetzt mal die 100% zu machen Ich verspreche aber nichts Aber ich kann es definitiv mal versuchen Warum denn auch nicht So ich glaube jetzt mal, wenn ich sterbe muss ich dieses Stern Muss den Stern neu sammeln, deshalb am besten nicht sterben Ja Am besten nicht sterben Am besten skillen und skillen Ja yeah. Hey, Dad! Ich suche nach äh, Seegurken. Und? Was habe ich gefunden? Äh, nicht wirklich. Oh, hm. Vielleicht, äh... Vielleicht sollten wir jetzt nach Hause rennen. Aber Seegurken sind meine Passion! Nach Hause gehen ist meine Passion. Das ist keine gute Passion. <lacht> Tja! Du hörst auf Papa? Sonst. Ah. Genau, sonst passiert nämlich das. Und das willst du nicht, dass das passiert. Glaub mir. Mama, ist das auch schon passiert? Nee, keine Ahnung. Gibt es hier eine Mama? Wir haben noch keine gesehen bisher. Ah. Das ist ein cooles Level, aber. Äh, gruselig und gefährlich. Mein Gott, wo spielen meine Kinder? Ah. Nein, diesmal nicht! Diesmal nicht! Nein! Oh, okay. beim nächsten Teil geschafft. Und was geht denn hier ab? Okay. Äh... Uh, schwierig. Oh, das ist echt schwierig. Aber ich hab's... Oh, das ist böse. Wegen den Glassplittern oben. Es soll ein Stacheln sein, aber es hört sich für mich an wie Glas die kaputtes glas und für mich ist es jetzt einfach kaputtes glas. Ach, ach, come on. Bin da durchgekommen, aber es ist noch nicht vorbei. Jetzt ist es vorbei. Wunderbar. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier hochgekommen bin. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir jemals runterkommen können. Keine Sorge. Irgendwie fliegen wir einfach weg nach jedem Level. Oh, das ist ziemlich nützlich. Wie funktioniert das überhaupt? Keine Ahnung. Also, was ist eigentlich ein Level? Ke Nochmal. Keine Ahnung. Oh. Cool. Es sind keine Plotholz in dem Spiel. Das Spiel funktioniert so. Akzeptiert's. Aber ich finde den Humor Spiels ganz lustig. Das ist ganz nett. Was? Ich dachte, es geht anders. Okay. Auch da! Tring. Komischer Sound für den Schlüssel. das hatte ich irgendwie mein Spiel gespeichert. Ich bin Pokémon. Nice, ich kann mich killen. Ähm, okay. Nein! Oh, what?! Das ist extrem schwer. Oh Gott. Oh. Boah. Das hat länger gedauert, als ich zugeben möchte. Und wäre ich da jetzt gestorben, wäre ich pisst gewesen. Wo habe ich jetzt eine Schlüssel? Ich bin froh, dass du nicht von diesen großen, stacheligen Kugeln, äh, Vierecken zerplatscht worden bist. Danke, sonnemann Das bedeutet mir echt viel. Kein Problem. Nett. Blum tut keine Ahnung, wie lange das Spiel geht. Ich würde mal so auf 1, ja, so eineinhalb Stunden oder so schätzen. Ich weiß, dass das Spiel nicht so lang ist. Deshalb dachte ich eigentlich, ich mache eventuell heute halt einen Teiler aber wenn das doch ein bisschen länger geht, dann machen wir halt einen Zweiteiler draus. Was soll's? Aber ja, ich hätte auf jeden Fall Interesse, die anderen Teile noch zu spielen. Da bist du, ist das Spiel echt äh, nett. I like it. Was ist mit ihr? What do you guys think? Oh, hi, Dad. Was machst du hier? Äh, ich suche nach meinen dummen Kindern. Größtenteils. Hast du Glück, die... Äh, hast du zufällig schon irgendwelche gefunden? Oh. Du bist mein Kind. Jetzt komm. mit nach Hause. Das ist immer eine lange Welt. Hab ich das Gefühl. du, Oh, das war keine gute Idee. Ah! Oh, oh, oh. oh nein. Was zum Teufel? Nein. So ist. Okay, neuer Versuch. Jetzt. Oder? Oh nein. Oh nein, die wollen mich! Oh, oh, oh, oh. oh, warte, warte. Nicht das Kind einsammeln. Sterne einsammeln sind wichtiger. Yay! Okay, jetzt das Kind einsammeln. Ah, was ein entspannter Tag am Strand. You're grounded. Hä? Ihr seid alle grounded. Was? Für immer. Oha. Daddy. Was dies? das? das kannst du nicht machen, hä? Oh, Bosskampf. Hey, du da, ich bin Daddy. Hast du meine dummen Kinder gesehen? Ich bin Hotdog, der zweite Henchman von Lord Durnak. Dein Name ist Hotdog? Bist du dir ganz sicher? Ich bin Hotdog und jetzt mach dich gefasst zu sterben. Alright, Also ich schieße wahrscheinlich, Ja, ich schieße die ganze Zeit ab. Jetzt der wird zu heiß. Was mm. ein cooler Bosskampf. I like it. Aber leider habe ich das verfehlt. Ein bisschen auch mit Lack zu tun, dass man trifft oder nicht. Mm. Oh, verdammt. Da ja, komme ich lass ihn vorbeiziehen. Und dann drunter. Uh, mm. knapp. Du, du, du, du, du, du. Yes. Das spricht aber immer anders, ne? Ich mich ein bisschen an Donkey Kong, da gab es auch so einen Boss, der immer anders gesprungen ist. Ich glaube, das war hier oder so. Yes! Oh, das war mal ein Hotdog oder, oder Pizza oder was auch immer. Ein high Yeah, du hast Hotdog besiegt! Also, das war wirklich sein Name? Ja, seine... Seine Eltern hatten einen sehr komischen Sinn für Humor. Eltern sind so komisch! Passt lieber auf. Ja, pass auf, was du sagst, ja. Ich bin zufällig ein Vater. World 3, Monto Mountain. Blub, blub, blub, blub, blub. Pommes. Oh, wo ist das Frettchen-Ding? Es ist weg. Oh. Schauen wir uns mal kurz die Welt nochmal an. Die World Map hier. Ich schau am Ende einfach nach, ob ich hier alles habe, weil das ist, das dauert super lang, sich jetzt hier überall rum zu bewegen, um alles nachzuschauen. Das. Da jetzt keine Lust drauf. Du, du, du, du, du. Okay, machen wir die dritte Welt. Ich würde mal raten, dass es so fünf Welten gibt oder so. Das soll ich mal raten. Gibt es einen Stern? Oh wow, der ganze Weg hier ist nur für einen Stern. Man stellt euch vor, jetzt sterbe ich und dann muss ich das ne neu starten und noch mal den ganzen Weg. Ah. jetzt nicht sterben, okay? Ah. Okay. Okay. Oh, das ist böse. Knappes Ding, knappe Kiste, yeah. Keine Ahnung, was das macht. Achso, das. Oh, böse. Das ist echt böse. Aber coole Level, die Idee. Aber trau, trau ich mich nicht. So. <lacht> Und jetzt rüber! Boah! Dass ich das für das Try geschafft habe. Krass. Es ist so kalt hier. Ich kann meine Füße gar nicht spüren. Du bist ein Radish. Du hast keine Füße. Oh nein! <lacht> oh nein! Die Radishes sind doch so Rüben oder sowas, oder? Ich hab den... knapp... Den deutschen Namen gerade vergessen. Aber hier wisst es natürlich alle, hier sind alle schlau. Und ich hab's nur gerade zufällig für eine kurze Zeit gerade vergessen. Aha. Wollte schon fragen, komme ich denn da jetzt hoch? So komm ich da hoch. Wow, knabbes Ding. Oh, komm. Oh, ich hätte sowieso hier lang gemusst. Der andere Weg ist fake. Nur hier gibt's einen Stern. Jetzt. Äh. Da drauf. Ja, okay. Wunderbar. Ich habe einen Jeti gesehen. Nein, hast du nicht. Na, hab ich nicht. Oh. Okay. Wäre ja, aber cool, wenn du Jedi gesehen hättest. Ich meine, das wäre schon interessant, so ein Jedi zu sehen. Das sieht man auch nicht alle Tage. Oder habt ihr mal einen Jedi gesehen, Leute? Ah! Das funktioniert? Oh Gott, es geht noch weiter. Oh nein. Frohe Weihnachten, Papa. Äh, danke, aber es ist nicht Weihnachten. Äh, und warum es dann? Weil wir auf einem Berg sind. Ein Weihnachtsberg? Nein, ein ganz normaler Berg. Frohe Feiertage! Ich, ich, ich wünsche, wir hätten Feiertage. Jetzt im Moment. Könnte ich gut gebrauchen. Musik finde ich zwar ganz cool, aber die ich kann mir gut vorstellen, wie es auf Dauer nervt. Aber wenn ihr jetzt derdisch sein würdet, ne? Werdet ihr jetzt dadurch? Würdet ihr das alles hier durchstehen, nur um eure hunderte an Kindern zu retten? Ich weiß nicht, wie viele Kinder er hat. Vielleicht ja 101. Boah, das ist böse. Okay. da musst du den Jump so perfekt machen. Oh. Boah. Das ist... Echt nicht ohne das Ganze. Oh. Wie habe ich das gemacht? Wie lebe ich noch? Was? Man rutscht übrigens noch nicht. Ich habe eine wunderschöne Zeit hier am Strand. Das ist ja kein Strand, das ist ein Berg. Überall kann ein Strand sein, wenn du die positive mentale äh, Stimmung dazu hast. Nein, nein, ich glaub, das ist das nicht so. <lacht> Ja, jeder ja, hat seine eigene Definition von dem Strand, ne? Ich dachte, das mit dem Hotdog war ein Joke. Da haben wir einen echten Hotdog. Einen echten Heißhund. Zum Teufel. Was? Was? Das habe ich nicht ganz verstanden, wie ich da durchkommen soll. Und warum schießt er dann auf einmal so perfekt? Vorhin hat er das nicht gemacht. Bro? Irgendwas mache ich anders, irgendwas mache ich falsch. Analysieren. Hab's nicht verstanden. Okay. Okay. Uh, not bad. Uh, knappes Ding. Nee, rutscht man nicht wirklich, würde ich sagen. Was zur Hölle machst du hier mit diesen verrückten Typen? So cool, oder? Nein, überhaupt nicht cool. Die haben mich versucht zu töten. Wo, wo kommen überhaupt diese Würstchen her? Ah, die bekommen die von interdimensionalen äh, Würstchen-Vortex! Das was? Ja, es ist wahrscheinlich besser, nicht dran zu denken. Ah. Okay, Kleiner, danke. Oh, wo weiß das eigentlich? Äh, Internet. Ihr ah. ist halt zu viel im Internet. Oh, was? Zum Uh, sind wir hier in einem Mario Maker Level oder was? Aber das ist ein cooles Level. Ein cooles Le cool Level-Idee für Mario Maker. Theoretisch. Ich glaube, so was ist das, das schon mal gebaut mit so Ranken. Wo sich der Bock dann so bewegt mit den Ranken. Wie komme ich denn da hin? Okay, muss ich mir merken. Wenn ich runterfall, nach links gucken. Da klimmen wir jetzt im Berg und dann wieder runter. Ja, genau, sowas hier, aber mit Ranken und Mario im habe ich gemacht. Dann kann ich mich erinnern. Ach ja. Jetzt passt auf, jetzt schaffe ich das hier, aber sterbe an der Pommes. Imagine boah, das ist ja total boring hier. Ich mache. Ich wollte nicht mehr lange warten. Das wäre boring gewesen. Da springe ich drüber, kann. Uh. Yeah, easy peasy. Wow, Dad, das war aber ein großer Fall. Bist du in Ordnung? Mir geht's so wirklich gut. Also, ich bin nur sehr froh darüber, dass ich keine Knochen habe. Ja, ich auch. Ja, stimmt. Wir haben keine Knochen. Und das ist so deren Vorteil schätze ich. Da komme ich nicht hoch, auch mit den Dinger nicht. Oh, das ist ein Stern. Den brauche ich natürlich. Den habe ich jetzt. Jetzt habe ich ihn nicht mehr. Okay, ich glaube, ich muss das Level mal ein bisschen genauer anschauen. Das ist ein das längeres Größenslevel. Ja. Okay, der ist easy zu bekommen, ne? Hier ist das Ende. Hier muss ich lang, wenn ich fertig bin, wenn ich alles ab Okay. Ich war erstmal den links, weil das schwieriger. Oh, was? Nee, wie soll ich das machen? Nein, das geht so nicht. Man hat nur einen Jump. Oh, das geht doch! Pff. Aber den Jump hätte man leichter machen müssen. Dein Ernst. Ach, okay. So, am besten runterfallen. Das ist. Ja, das ist viel einfacher. Und dann von hier aus einfach darüber springen. Ja. Viel einfacher, definitiv. Ah, ich hab dieses. diese Schneehöhle so satt. Können wir jetzt bitte nach Hause gehen? Wir könnten die ganze Zeit schon zu Hause sein. Aber ihr musstet da wegrennen. Ah, der arme Daddisch. Der arme Daddisch. Was er nicht alles für seine Kinder doch tut. Und hier ist wieder ein Hamburger. Hamburger. Und das ist wieder ein Hotdog. Hm? Aha. Interessantes Level-Design hier. Oh Gott. Nee, das ist, boah, das ist ja nervig. Hin und her, hin und her, hin und her. Jetzt wahrscheinlich wieder hier, oder? Das hat sich hier wahrscheinlich... Äh, das ist da oben geöffnet. Ja, hat's auch. Schnell! Klapp. Ja, ich habe schon gesehen, was geöffnet hat. Boah, aber hier hätte ich sehr gerne meinen Checkpoint, ne. Aber ohne Witz. Der wäre hier sehr klug hinzusetzen. Auf jeden Fall. Außer das Level ist jetzt zu Ende. Dann nicht. Dann braucht nicht. Ja. Boah, böse versteckt. Oh, wäre ich jetzt getroffen worden, ne? ich hätte Great glaube ich. Boah, böse. Ganz böses Geschäft hier. Ich bin eingefroren. Nein, alles in Ordnung. Ich bin ein Block voll mit Eis. Nein, bist du nicht. Ich ändere meinen Rappernamen zu Little Icicle. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Name. <lacht> Little Ice kill, yo. Ich bin ein Radish, yeah. Ich renne von zu Hause weg, yeah, yeah. Papa macht sich Sorgen, er sucht nach mir, yeah, yeah. Ich bin auf einem Berg, yeah. Super, super Berg. Ich bin eingefroren. Okay, ich, ich lasse es, komm. Reicht, genug Quinch. <lacht> <lacht> äh... Ich muss auf jeden Fall beide Schlüssel hier holen. Äh, bin ein bisschen überfordert. die Situation. Ich glaube, ich habe mich gerade gesoftlockt, oder? Oder komme ich da nochmal hoch, weil hier noch ein Eisblock. Ne, ich bin softlockt. Ich muss nochmal. Ah, ich dachte, ich krieg das so auch hin, aber nö. Nope. Ich muss mich für eine Seite entscheiden. Entweder links oder rechts. Komm schon. Ähm, um, okay. Ich muss auf jeden Fall jetzt die Kiste runterschieben, bevor ich selber runterspringen oder runterfalle oder whatever. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, Ja, das sollte möglich sein, jetzt hier einfach runter zu schieben. Oh Gott. Jesus. Okay, der muss weiter. Außer ich will den Stern nicht. Doch, ich will den Stern. Und jetzt zurückschieben. Das ist kürzer als ich ihn Hirn schiebe. Oh, das ist böse. Da kommt wieder hoch. Warum auch immer man das sollte. Oh. Jetzt weiß ich, warum man das sollte. Weil der muss mit nach unten kommen. Ah, ich mache keine Risiken. Keine riesigen Nebenwirkungen hier bei mir. Das mache ich nicht, du. Hä, das Frettchen ist da unten wieder. Das waren Welt 2 nicht. Du schon wieder? Hey, schau mal, wird's uns leid wegen vorhin. Ne? Ich wollte dich nicht so anbrüllen. Es ist nur so, dass ich äh, uh, it's just that I startle really easily. Erschreckt sie vielleicht? Sehr einfach. Hey, das ist okay, Dude. Mach dir keine Sorgen. Ah! Oh mein Gott. Äh... Uh. Okay. <lacht> äh, da mich lieber nicht. Oh, Bosskampf. Hey! Hi! Ähm, hast du meine Idiotenkinder gesehen? Ich bin Sharon, der erste Henchman von Lord Durnak. Nicht das schon wieder. Du warst, äh. Das war, äh, dumm von dir, hier hinzukommen. Krieger? Äh, ich bin kein Krieger, ich bin Daddish. Weißt du, also ich bin ein Vater und ich bin auch ein Radish. Also, das ist ein Portmanteau. Ein. Äh, ein ja. Äh, ja, sicher. Macht dich mal zu sterben! Okay. Das scheint mir ein sehr einfacher Kampf zu sein. Schnell! Verdammt. Oh schnell, schnell, schnell! Oh, verdammt. Okay. Ich hab ihn ausgetrickst. Aber er lebt noch. Mehr als drei Leben hat er. Okay, wie schmeckt dir das? Oh, daneben, nein. Oh, knappes Ding. Oh, na. Nein! Mich besiegt! Verdammt! Oh, aber okay. Immerhin wird der Text geskippt. Das, das finde ich nett. Dass immerhin der Text geskippt wird. Wird das Spiel sich das merkt. Nein! Ah. Ich glaube, ich starte nochmal bis zu drei Leben. Okay. Ah, wird nicht. Haben wieder drei Leben abgezogen. Komm her, komm her, komm her! Nein! So close vor allem. Okay? Der Boss ist gar nicht so einfach, wie er vielleicht scheinen mag. Aber jetzt habe ich ihn. Bam! Wie viel Leben hat er bitte? Fünf? Oh, das ist nicht. Ne, ich habe es gerade gemerkt. Okay. Nein, auch nicht. Jetzt aber, jetzt habe ich ihn. Braum! Die ganzen Pommes sind weg. Okay, in dem drin ist ein Trampolin Wunderbar. Und das ist mein Kind. Das ihn aber richtig, äh, das Sharon aber richtig gezeigt, wer der Boss ist. Ich fühle mich nicht wirklich wie ein Boss. Ich bin echt erschöpft. So erschöpft. Ich will doch nur euch alle Kinder nach Hause bringen. Wieso muss ich nur so viele Kinder haben? Hm, keine Ahnung vielleicht. Spores? Schuhren? Nee, das hört sich nicht richtig an. Hm. Aber weil er gesagt hat, er ist der Fürst und der letzte hat es gesagt, jetzt der dritte gesagt hat, aber der erste meine ich. World 4, Fango Cave. Vielleicht ist das hier schon das Ende? Da kommt ja jetzt schon der Duke. Maybe. Bin mir gar nicht sicher. Du, du, du. Also laut Sternen geht das Spiel noch lange weiter. Ich check mal ganz kurz ab, ob ich hier alles habe bisher. Und dann geht's gleich weiter. Und mit gleich meinte Mike eigentlich beim nächsten Video, denn dieses Video wurde etwas zu lang. Und deshalb werde ich das in zwei Teile hier schneiden. Also wenn es euch gefallen hat, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Bei Derdisch. Like und Sub nicht vergessen, sonst seid ihr grounded.